So, ich habe hier eine ganz kleine Stim toy sammlung und ich will euch jetzt mal meine Lieblings-Stimtoys zeigen, also Spielzeuge zum Stimmen. So, hier habe ich meine Kiste. Ich habe diverse solche Knautsche-Bälle, die kann man schlagen oder quetschen oder werfen. Ich habe ja auch so ein tolles Ding, das macht ganz super Geräusche. Das liebe ich, man kann das auch so, so formen damit drücken, so ein bisschen. Und das, das, das knarzt sehr so toll. Ich habe hier so einen kleinen Teddybär. Der ist ganz weich. Und so einen coolen Oktopus. <lacht> Der hat so Augen. Und man kann da auch drauf drücken und das fühlt sich auch ganz toll an. Dann habe ich ganz viele von diesen Boings. Das sind so, so, wie so Fingerfallen. Kann man den Finger reinstecken? Oder zwei. Und ich finde die ganz toll. Man kann die auch so springen lassen. Und die Katze findet es auch ganz toll, wenn die springen. Und das ist total das tolle Spielzeug für unterwegs. Man kann sich aber doch prima balmieren Und übrigens hier ist meine Katze. Katze ist auch ein sehr tolles Stimmtoll Katze ist nämlich weich. Katze vibriert. <lacht> Hier habe ich so ein Knickarmband. Das macht auch tolle Geräusche. Die Katze ist begeistert. Ich finde das sehr angenehm. Man kann auch so drüber kratzen. auch der Katze um den Hals machen. <lacht> um die Pfote vielleicht? Oder sich selber. Und dann kann man den ganzen Tag damit spielen, Geräusche machen. Ich liebe akustische Stimms. Ich höre gerne solche und Knick und Klicksgeräusche. Ähm, was habe ich noch? So eine Rastel natürlich. Ich habe so eine Schnur dran gemacht. Und das kann ich die auch rumwerfen. <lacht> ich hoffe, dass ich die Katze nicht treffe. Ich ist sehr begeistert davon. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu laut sogar. Aber wenn ich Kopfhörer auf hab, dann ist das okay. Dann habe ich hier so ein... Ah, oh, ich vergesse mal, wie die Dinger in Wirklichkeit heißen. Oktarskop oder so? Das hat so... Plastikdinger bunte vorne drin. Und wenn man das ins Licht macht, macht das total tolle Muster. Und die verändern sich, wenn man das dreht. Und es ist natürlich super zum visuellen Stimmen. Jetzt ist es gerade mehr grün. Jetzt ist es lila. Jetzt ist es orange. Also, ganz super. Ich liebe das dann habe ich noch solche, das sind so ganz billige Prisma-Dinger. Da gab es irgendwie sechs Stück für zwei Euro oder so. Dann kann ich sogar zwei davon nehmen. So Fliegenaugen heißen die. Und dann auch so ins Licht. Also bei Tageslicht ist das blöd, es ist zu hell. Aber so. Super. Ähm, genau, ganz viele solche Beißspielzeuge, Aber da habe ich vorne bessere. Hier noch so ein Ding, das ich vom Schüleraustausch bekommen habe. Das macht Mu. liebe akustische stims und hier noch so ein ding einfach nur so ein plastikrohr aber da kann man die finger durchstecken und das ist auch so toll und das ist glatt und es steht stimtastic drauf und ich mag stimtastic und man kann damit auch so Geräusche machen. Ich liebe Geräusche. Ähm, genau. Dann habe ich hier noch einen Stein. Den habe ich irgendwann mit so Glitzernagel abbemalt. Das ist ein ganz normales Stein. Aber ich mag das, weil er so eine Struktur hat. Und es ist zum Anfassen toll. Und jetzt glitzert er halt auch ein bisschen. Und im Notfall kann man den auch als Wurfgeschoss benutzen. Aber eigentlich ist das so schön dafür. Dann habe ich hier noch so ein 3D gedrucktes Kugellager. Ihr merkt schon, das macht Geräusche. So richtig flüssig läuft es nicht, aber dafür klingt es gut. Ich hier noch so Seifenblasen. Visuell aus dem mal wieder. Machen den ganzen Boden dreckig. Die Katzen haben Angst davor. Genau. Und dann habe ich hier noch so einen mit solchen kugeln die man durch das loch bringen muss das hilft ganz gut zum beruhigen aber eigentlich ist es eher nervig genau noch so ein paar kleine fiddle dinger oh, macht ganz tolle geräusche Und fühlt sich halt auch total super an. Genau, ja, aber die kleinen Fedderlinge. Aber das ist eigentlich ein bisschen zu klein. Hier habe ich noch so eine Wolke. Das ist von Symtastic. Das ist so Silikon. Das hat hinten so Noppen. Hier dazwischen ist so ein bisschen eine Kante. Das ist zum Beißen. Das mag ich eigentlich ganz toll. Ja, also. Dann. Habe ich hier so mein Armband? Genau das ist aus so einem Baby-Spielzeug-Set. Das ist einfach nur so hartes Plastik, aber ist Lebensmittel echt. Das heißt, man kann das auch zum meisten benutzen. ähm dann habe ich hier so einen kastanierten Frosch. Der macht Tak-Tak. Was ich ganz toll finde. Den nehme ich eigentlich überall mit, wenn ich draußen bin. Und klappe ich damit immer. Das irritiert Leute ein bisschen, aber das beruhigt mich. Ich habe hier noch so ein Zappelkissen, das sind so mit Luft gefüllte Gummikissen. Da kann man sich draufsetzen, die gehen auch auf den Stuhl. Und dann kann man darauf rumzappeln. Und das ist natürlich total toll. Und ja, dynamisches Sitzen, <lacht> zappeln. Ich habe hier auch so Tangles. Das ist mein Super-Tangle. Also eigentlich sind das zwei Tangles. Und aber das ein eins ist mit so klein und man kann die einfach aufmachen untereinander stecken. Und zwei finde ich gut. Man kann hier so aneinander in die Hand wickeln. Das macht natürlich auch großartige Geräusche. Der Teppich hat keine Chance gegen dich. Ich würde mir das auch immer um den Kopf. Ich wickel mir immer alles um den Kopf. Ich mag so ein bisschen Druck, vor allen Dingen hier im Stirnbereich. So einmal rum. Finde ich sehr angenehm. Ich habe hier auch noch so einen Klicks. Das ist leider schon ein bisschen ausgeleitet. Am Anfang hat das hier besser geklickt. Man kann es auch aufmachen, aber dann kriege ich es nie wieder zusammen. Ja. Man kann damit so Formen auch machen. Was natürlich manchmal besser funktioniert als andermal. So. Also kann man tolle Sachen mit machen. Man könnte da auch zwei zusammenstecken. Aber ich habe nur eins. Dann habe ich hier noch so ein Emi-Puzzle. Das hat hier so acht Reihen und acht Spalten. Und es hat eine freie Dings. Und man kann das entweder sortieren. Also zum Beispiel jede Farbe in eine Reihe oder jede Farbe in eine Spalte. Aber man kann damit auch so Muster machen. Also so Zickzacklinien und so. Das ist ein bisschen einfacher, also deutlich einfacher als so ein Zauberwürfel. Macht volle Geräusche und finde ich sehr gut, um mich irgendwie zu beschäftigen, wenn ich irgendwie im Wartezimmer sitze oder irgendwo halt warten muss, auch wenn ich aufgeregt bin, weil das nicht so viel Gehirn braucht. Und ja, das ist sehr zufriedenstellend. Dann habe ich hier noch so ein Ding. Ist aus Plastik, also das ist auch nicht so zerbrechlich, wenn es mal runterfällt. Und was das macht, ist praktisch so Blubber, Bläschen, Rote, die laufen dann da runter. Das läuft so 5-6 Minuten. Ich mache das eigentlich immer, wenn ich irgendwie sehr aufgeregt bin und mich akut beruhigen muss. Dann schaue ich da einen Durchlauf von an. Weil es ja halt doch sehr fesselnd. Blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Mit der Zeit wird es immer langsamer. Und die Bläschen werden kleiner. Und die hüpfen. In der Mitte hier nochmal runter. Und dann am Ende nochmal runter man kann ja auch so hin und her Schlangenlinien laufen lassen. Also, das mag ich auch. Genau. Und was hier natürlich die ganze Zeit im Eck noch steht, ist der Baumsball. Also mein Großbritztball. Mein bester Freund, kann man drauf springen, drauf rollen, <lacht> ähm, ja. Genau. Dann habe ich hier oben noch so tolles oh, Zeug. Weihnachtsschmuck. Tolle Geräusche. Ist natürlich auch visuell ganz super. Und zum Anfassen schön. Das Gesicht finde ich so kratzig. Aber ist natürlich auch sehr kostengünstig, weil das so ein Ding kostet irgendwie ein Euro. Zur Weihnachtszeit. Und ja. Super Sache. Ähm dann habe ich hier noch so ein ne Paillettenkissen, was natürlich auch toll glitzert. Ich finde es zum Anfassen, es anstrengend, aber interessant. Aber hauptsächlich mag ich es, wieder so glitzert. Dann habe ich hier noch die flauschigste Decke der Welt. Das ist so Mikrofaserzeug. zeug Auf einer Seite ist die so ganz flauschig. Auf der anderen Seite ist die so glatt. Und das ist so toll. Das könnte ich den ganzen Tag anfassen. Also, es ist so unglaublich weich. So. Das ist das weichste Ding, was ich kenne. Meine Katzen nehmen das ja auch, deswegen muss ich das immer da oben verstecken. Weil die das schon total zerlegt haben. Die gehen da total drauf ab. Die, die sabbern das voll und schlecken das ab. Und trampeln da drauf rum, stundenlang. Und das ist dann alles total voll gesabbert, weil die die ganze Decke ablecken. Ich habe 30 Millionen Kuscheltiere, aber die zeige ich euch nicht alle. Ich mag auch gerne so Sachen drücken. Große Kuscheltiere sind toll. Um, ja. Hm. Schnell wieder weg damit. Und ja. Genau. Das will ich euch jetzt zeigen. Ich habe so Blinkebälle. Also, genau, das sind so Igelbälle, die sich ganz toll anfühlen. Die riechen in dem Fall auch noch sehr interessant. Nach Keine Ahnung, ist bestimmt nicht gesund. Ähm, und genau natürlich blinken die wenn man die schlägt ich will euch jetzt nicht total flashen ähm ja und ich habe nicht einen davon oder zwei sondern ich habe 25 stück und ja ich lasse jetzt alle fallen Ist mein Leben. Äh meine Babys. Nein, komm zurück. Was ich natürlich auch habe. Die Katze klaut mir meine Stimmteil. Und ich kaufe Claude Katze ihres dem tollste Das ist so ein Kratzbrett Und ich tue dann gerne meine Füße drüber reiben. Und es kribbelt so überall. Das ist toll. Die Katze, da siehst du mal, wie sich das anfühlt. So, und das Zappelkissen ist halt auch so eine genau der Oberfläche. Ist natürlich genauso toll für das Gleiche. Ähm. Ja. Genau. Also. Eigentlich kann ich euch jeden einzelnen Gegenstand aus meiner Wohnung zeigen, weil. Alles ist ein stimmt wenn du nur dran glaubst. Ähm. Ja. Nein, sonst habe ich, glaube ich, nichts Großartiges mehr.